So Leute, was geht ab heute? Spielen wir äh, Roblox Bad Once. Nur. Äh, ja. Vielleicht kann schon aber. das man nicht Deswegen werden wir. Ähm, diesmal nicht. Lucky Blocks spielen. Sondern zum ersten Mal. Okay. Gut. Kann ich Nein, da machen wir einfach klassisch. Hier. Wir sehen uns... So. Jetzt sind wir im Game. Und da ist das Update. Ich bin so gespannt. Okay. Ich glaube einfach mal... Bitte... Ja, ja, weil dieses Update. Ich hab gesehen, ich hätte, um, okay, und jetzt um. Ich guck mal kurz. Ja, ich hab das dieses eigentlich. So, dann... Dann... Dann noch mal ein bisschen weiter. Vielen Dank auch, Schoß-Tinette. Ich habe immer mal dieselben Cup-Tinette. Dann werde ich nur einmal gute Tinette haben, ja? Nee, ich brauch's mir den Block unter den Füßen ab und alles. XD. So. Und die Assis. Required. Das wird wieder hoch. Ik moet maar... het nog even wat kapotieren, weil oh. ik niet lekker nog een heb ik zo Ik ben blij. um, zack. Zack, um, Speedbird, ich muss nach hier Ja, das ist das, was ich immer brauche. Swest jetzt mein Leben ein hier. Okay. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Dias. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Okay, ich habe jetzt insgesamt 9 Dias. Das ist ziemlich. Nee, ich habe insgesamt 6 Dias, oder? ich kurz nachgucken. Ich habe hier drinnen. Ja, hier drin habe ich nur ein Dias. Das heißt, ja. Ich habe insgesamt 6 Dias. Gut, das heißt wir müssen jetzt wieder dort hin. Und hier meine schönen Dias. Perfekt. So, jetzt. Jetzt haben wir 8 Dias. Und mit diesen 8 Dias werden wir uns jetzt, äh, hier. Team Update Nummer 2 holen. Zack. Und... Ich muss mal ganz also mitnehmen. Zack. Das verlaufen. Aber yes, ich habe alles. All, all, all, all, all, all. Jetzt brauche ich nur noch 22. Ich habe zwar eigene Kits, so wie zum Beispiel diesen Dom-Kit, aber warum sollte ich den benutzen? Naja, hm. ja, egal. Das nächste Update kostet 12 Dias. Wir halten uns auf jeden Fall partylos. sind andere uns aber ziemlich wenig. Okay, wir sehen uns, wenn ich das nächste Update geholt habe. So, und jetzt haben wir die, die, Haben wir jetzt hier äh, 3. Warte. Oh, ich dachte gerade, wir wären team, team Green, aber waren wir nicht. Ja, sonst wäre das nicht ziemlich schlecht. So, ich will jetzt ne, erstmal... ...zusehen, so Ähnlichkeit zu Was denn da rein? Und ich jetzt... Jetzt bin ich, äh, Dings hier. Ich bin Flash. Für Sonic. Und von was seid ihr mehr Fan? Von Flash oder von Sonic? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Junge, so. ich bin zu schnell. Ich bin ja auf jeden Fall zu schnell für das ganze Game. Ich kann mich kaum noch kontrollieren. So, wir sehen uns, wenn ich mein nächstes Armor geholt habe. So jetzt habe ich äh, Armor. Also Dings hier, die hat Okay, und ich brauche jetzt vier Diamanten und Oder ich brauche 8 Dias. Ich glaube ich mache den Enchantment table. Okay, wir sehen uns mal wieder, äh, wenn ich den Enchantment table repariert habe. So, Easy Peasy. Enchantment Table. Easy peasy repariert. ich jetzt hier Abbaugeschwindigkeit und dann werde ich bloß hier Dias habe, um hier Dings zu holen und die und dann erneuert haben. warum kommen eigentlich keine Lucky auf? Oh. Ich denke, ich dachte jetzt kommen sie kommen so Lucky Blocks, aber mir ist ja jetzt aufgefallen, wir sind ja in oh, 2. wir sind ja in, in Dings hier in in äh, Classic, nicht, ähm, Lucky Blocks oder so. So. Ich habe Status... Oh. Und ich habe nichts getroffen. Steh. Aber wir können ihn nicht mehr treffen. Wenn er steht. Okay, ich brauche ein besseres Enchantment zu bekommen. Kann ich bin ich jetzt schon. Okay, man kann den. Ah, er ist bei 3 Standard. Okay, okay, okay. Gut. Okay, wir sehen uns, wenn ich mein nächstes Enchantment habe. Ähm, könnte es sein dass ich vielleicht vorher ähm, drei habe ich hätte ich nicht wissen was es ist das ist okay das war die erste beschreibung die ich in meinem leben gemacht habe perfekt jetzt haben es einmal am sicher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 Gut, wir sehen uns wieder, wenn ich mal den Enchantment wieder habe sozusagen. Ähm, Statisch 3 ist jetzt nicht ungefähr Feuer 3. Aber ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. So, wenn ich das kein Luft noch machen. Ähm, okay. Das war jetzt die größte Blockversammlung, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Kann ich ihn treffen? Und ich treffe. Uh, okay, ich habe ihn zwar nicht getroffen, aber das ist auf jeden Fall gut. Das er im Snix. Gefallen ist. Oh, er hat Ballons. Er hat Ballons. Nicht mehr lange. Er ist drin, er ist bei uns drinne. er ist bei uns äh, drinne. Jawohl. Und nö hat wieder Ballons. Probieren ihn zu treffen. Nee, was ist denn So. Ich will es nur erstmal das Und. Das. Das, das ist bis ich ein Emerald habe und dann tue ich den in die Snowcone-Maschine und probiere irgendetwas zu bekommen. Warte. Ey, willst du mich ver- Ne, die wird jetzt gesuffocated. I don't care. I don't care. I don't care. Sie wird jetzt gesuffocated. Ich bin. Ich bin am Aufnehmen. Sie nimmt mir meine eiskornmaschinen maschinen ding da. Sie wird jetzt suffocated. I don't care. I don't care. Ich probiere hier aufzunehmen, auf einmal sie klaut mir alles, ja? Ne? I don't care. Video wird so oder so gleich enden. Wenn ich sie geschafft habe, sie zu suffocaten, dann wird das Video enden. Ich hab das beim. Warte, ich habe eine Idee. Ein Trying to make.. Hier ab Sniping Tower. Wo. Das war knapp. Ja, ich bin am Aufnehmen gerade. Ich bin gerade am Aufnehmen. Wo. Oh, Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ganz sicher ja nicht. Ganz sicher nicht. So nicht, so nicht. So nicht. So nicht, auf jeden Fall nicht. So nicht. So da hinten ist mein Team. Vielleicht schaffe ich noch sie zu suffocaten, aber denke ich nicht. Na ja, gut. gut. Oh, oh, knapp. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao. Oh. Bis dann und ciao. Bye.